Radfahren ist interessant für Konservative gleichermaßen für wie, äh, wie für eher alternative Milieus. Das heißt, es sind nicht nur Menschen, die äh, ich mal, aus einem alternativen Milieu kommen und weil sie die Welt retten wollen, fahren sie halt mit dem Fahrrad und nehmen alles auf sich. Und, sondern wir haben vom, vom Schnipsträger äh, bis zum Säugling alles. Jeder fährt Fahrrad. <lacht> Das habe ich jetzt schon gesagt. Genau. immer mehr Menschen legen ihre alltäglichen Wege mit dem Fahrrad zurück. Das kann man auch statistisch sehen. In Dresden 1991 6,0 Prozent gehabt. Jetzt liegen wir, was heißt jetzt 2008, bei 16 Prozent bzw. 17 Prozent. Und das ist 2008. Das ist fünf Jahre her. Man kann an bestimmten Zahlen sehen. Wir sind jetzt über 20 Prozent. Das geht immer noch weiter. Das ist noch eine Entwicklung, die ist noch lange nicht zu Ende. Also die Stimmung in der Gesellschaft hat sich verändert. Und die Schere zwischen Gesellschaft und herrschender Politik ist so groß geworden, dass es das schon spürbar ist. Es ist ein kommunales Leitbild, was sich ändern muss. Und genau daran arbeiten wir im Moment. Das ist schwer, klar, aber das ist unser Ziel. Wir wollen mit den Politikern, mit den, mit den städtischen Spitzen mit, äh, mit Vertretern der Bürgerschaft, in welcher Form auch immer, ja, dort organisiert, aber kommunale Leitbilder entwickeln. Wir wollen Pilotprojekte machen, dass man da erstmal in diese Themenfelder drankommt, weil nur so ist eine Bewegung in Richtung Nahmobilität noch mehr zu machen als bisher. Vielleicht ähm, hat der eine oder andere die Diskussion, die insbesondere ja, vor gut einem Jahr äh, stattfand, zum nationalen Radverkehrsplan äh, mitbekommen. Wir haben da ja einen Minister äh, gehabt, hoffentlich, der ja sehr zurückhaltend war, was das Radfahren äh, angeht ähm, und seiner Wahrnehmung. Also er hat ja sozusagen immer kundgetan, was er so durch die Windschutzscheibe seines Dienstwagens äh, beobachtet hat, nämlich beispielsweise Kampfradler. Ja. Äh, so Überraschender war es, dass wir also dann den nationalen Radverkehrsplan bekommen haben, der eine sehr gute... Ähm, Analyse dessen ist, dass man an Radverkehrsförderung alles tun kann. Also eine gute Handreichung auch für Kommunen, was so die ganze Facette an Möglichkeiten von Infrastruktur bis Abstellanlagen äh, bis Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist es ein sehr gutes äh, Werk. Haben auch gute Leute fürs Ministerium äh, gemacht. Das große Problem an der Frage ist erstens ähm, wird das, was da drin steht, auch in politisches Handeln transferiert oder landet das sozusagen in einer der Vitrinen im Bundesverkehrsministerium? Und die andere Problematik, die in dem Zusammenhang äh, steht, ist, dass äh, viele Sachen aufgeschrieben wurden, was man alles tun könnte, ja, also die ganze, ganze Palette, aber es gibt eben keine verbindlichen Ziele und, von, und vor allen Dingen gar kein Finanzkonzept, äh, wie das alles umzusetzen ist.